Und dann Moinsen zu einem Video, auf dessen Thema ich einfach auch mal Bock hatte. Ich kann gar nicht richtig einschätzen, ob das noch wer interessant findet neben mir. Wer es ja dann erfahren in den Kommentaren und so weiter. Aber es geht um Stuttgart international und einen kleinen Titel, den wir da gefeiert haben. So gesehen haben wir nämlich drei internationale Titel gefeiert bisher, die teilweise gar nicht angezeigt werden in so Auflistungen von Erfolgen und so weiter. Und das auch, werdet auch durchs Video dann wahrscheinlich auch erfahren oder auch merken, Durchaus zu Recht, ich schaue auf den UI Cup, den der VfB offiziell dreimal gewonnen hat. Und an der Stelle freue ich mich, euch den Sponsor dieses Videos vorzustellen, nämlich PUBG Mobile. Das Spiel fürs Handy, das auf PUBG Battlegrounds basiert. Ihr kennt die App bestimmt, ist ein sehr beliebtes Handyspiel, über 50 Millionen tägliche Nutzer. Eines der beliebtesten Free-to-Play-Handyspiele, über eine Milliarde Downloads am Start. Und das Spielsystem vom Spiel ist eben auch einfach, einfach und gut. Bis zu 100 Spieler springen aus dem Flugzeug, dann der Showdown bis zum Sieg mit Waffen, mit Fahrzeugen. Vorräte können gebündelt werden und eben einer schrumpfenden Zone, das in über 10 verschiedenen Modis. Es gibt Solo, Duo, Squad. Es gibt Karten mit einzigartigen Features. Einfach ein authentisches Battle Royale-Erlebnis gegen Spieler aus der gesamten Welt. Hier auf dem Kanal geht es ja um Fußball, wisst ihr ja. Und so nun auch bei PUBG Mobile zur Weltmeisterschaft. Football Royale heißt dieses Event und ein Ex-VfBler hat hier eine Zusammenarbeit. Timo Werner, Jugendspieler des VfB Stuttgart, jüngster Torschütze des VfB und drittjüngster Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Wir kennen ihn alle, mittlerweile Nationalspieler, temporeich, energiegeladen, Torjünger. Wir kennen seinen Stil auf dem Platz und er passt auch in das Spiel. Wir haben ihn jetzt als Spiele-Avatar in PUBG Mobile am Start, ihr könnt ihn da zocken mit speziellen Kostümen und anderen royal gegenständen natürlich, also ab in die Videobeschreibung, klickt auf den Link und ladet euch die App herunter, damit ihr mit Timo Werner, einfach zu feiern, aber mit Timo Werner in PUBG Mobile zocken könnt, euch viel Spaß und jetzt weiter mit dem Video. Den Wettbewerb gab es von 1967 bis 2008, der UEFA Intertoto Cup und ab 1995 wurde er meist als UECup Cup abgekürzt, aber warum gab es denn den? Interessant hier unter dem Begriff Toto versteht man vorwiegend Sportwetten und das ist eben auch tatsächlich ein Grund gewesen für diesen Cup damit man eben in der fußballfreien Zeit weiterhin Toto-Wetten, also Sportwetten anbieten konnte. Kein Scheiß. Fußballfreie Zeit hieß dann eben auch Sommer. Also dieser internationale Wettbewerb wurde zwischen den Saisons ausgespielt. Wir fokussieren uns hier ein bisschen auf die Zeit, in der, der VfB mit am Start war, so ein bisschen ab 1995, weil da war es dann die Möglichkeit für die Vereine, die es tabellarisch in der Liga knapp verpasst haben, sich für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren, eben diesen Umweg doch noch in den UEFA Cup, äh, dann sich dadurch reinzumogeln so ein bisschen. Mit UEFA Cup ist Europa League gemeint, so hieß das Ding eben noch, bis 2009, ab da in Europa League. Ähm, und damals war der UEFA Cup offensichtlich auch nicht allzu beliebt, wäre heute safe auch nicht, weil da fallen vielen auch schon damals Namen wie Strohhalm Cup, Trost Cup oder Cup der guten Hoffnung. Viermal war der VfB beim UEFA Cup dabei, 1996, 2000, 2002 und 2008 und das muss man sich echt mal geben. 1995, 96 wurde der VfB in der Bundesliga 10. 10. Platz, war der letzte Teilnehmerplatz für den UE Cup in der Saison, dass nur noch Bremen. 1860 und Karlsruhe, damals wurden die ersten fünf Plätze, durften europäisch spielen, haben sich qualifiziert und Platz 6 war eben dem Jahr speziell, hat, äh, war Rostock und die haben eben verzichtet, deswegen war der VfB als Nummer 10 tatsächlich mit in der Liste drin, mit in den Teilnehmern dabei beim UI Cup, ähm, schaffte es aber damals nicht aus der Gruppenphase raus, man wurde Dritter in der Gruppe mit Lüttich, Aalborg, Haifa und Cliftonville äh, und das nächste Mal waren dann im Jahr 2000, wie gesagt, im UI Cup, Damals ähm, wurde der siebte und der achte der Bundesliga gingen in diesen UI-Cup rein. Das waren Wolfsburg und der VfB. Ab der zweiten Runde ging es für den VfB los als achter, ab der dritten dann für Wolfsburg als siebter Platz. Zuerst ging es gegen Neuchachtel Xamax, wenn das so heißt, aus der Schweiz. Und da waren Clubs dabei. Also, das kannst du nicht ausdenken. Also hier mal eine kleine Auswahl. Ich sag mal an Wedern-Passwörtern. Wahrscheinlich werde ich hier keiner von jeweils richtig aussprechen. Dynapro, Transmasch, Mahilju. Nea Salamis Famagusta und Leftyr Olaf Also logischerweise nichts gegen die Vereine so. Die haben halt ihre Namen, aber es ist halt von dem Ding her, wie man es auch kennt, Europa, die Konflikte sind teilweise Teams dabei, sind ganz wild. Und da ist nochmal eine Schippe drauf. Das ist fast noch schlimmer als irgendwelche Conference league qualifikationsrunden was da rumgerannt ist. Ähm, Im Sommer wurde, wie gesagt, gespielt nach der Saison. Hier beispielsweise vom 17.06. war die erste Runde vom UE-Cup bis zum letzten Finalspiel am 22.08. Der VfB gewann insgesamt mit 10 zu 1 gegen die Schweizer. Denn es gab, deswegen sage ich insgesamt, es gab Hin- und Rückspiel. Es gab Hin- und Rückspiel. Das Heimspiel war laut Kicker vor 1100 Zuschauern im Wildparkstadion in Karlsruhe. Machst du ja auch kein Bild von. In der dritten Runde kam man durch die Auswärtszuregel gegen Lenz weiter. Insgesamt stand es dann 2 zu 2, aber damals gab es auch die Auswärtszuregel. Im Halbfinale kam man auch durch. Ein 1 zu 1 zu Hause und ein 0 zu 1 Sieg. Und dann im Finale gegen Auxerre aus Frankreich. Ähm, auch da, auch das Finale. Hin- und Rückspiel. Komme bodenlos. 0 zu 2 Sieg in Frankreich und 1 zu 1 zu Hause. Sieg im UI-Cup ähm, als einer von drei Siegern übrigens. Es gab drei Finalspiele, also auch Udinese Calcio und Celta Vigo gewannen so gesehen den UI-Cup 2000. Es gab drei Gewinner. Es gab auch einen kleinen Pokal, der dann vor 12.000 Zuschauern im Gottlieb der Hemmerstadion an einem schönen Dienstagabend in die Luft gestreckt werden konnte. Das auch mit Spielern eben wie dem Hildebrand Gerber, Bordon, Soldo und Balakov das einzige Spiel war es auch in Stuttgart. Also das Finalspiel, das Finalrückspiel war das einzige in Stuttgart. Wie gesagt, die Runden davor alle in Karlsruhe, ganz wild. Und im UEFA Cup schaffte man es dann bis ins Achtelfinale. Da war es dann zu Ende gegen Celta Vigo. Auch 2002 ging man als bundesliga 8er in den UEFA Cup. Auch da wieder zweite Runde ging es los. Insgesamt 3 zu 0 gegen den SC Lockeren. Dritte Runde gegen AC Perugia. Insgesamt ein 4 zu 3 Sieg. Und Halbfinale gewann man insgesamt mit 3 zu 1 gegen. Kurz Luft holen. NK Slaven Belupo Kop. Koprivnika. Wahrscheinlich völlig falsch. Im Finale der Sieg dann über zwei Spiele gegen OSC Lille mit 2 zu 1. Dazu Fulham und Mangala, äh, Manga perfekt. Fulham und Malaga. Die äh, anderen beiden Sieger, auch da wieder drei Sieger. Das auch hier wieder mit, ist ja kein großer Unterschied zu 2000, aber Hildebrand, Meira, Chleb. Balakov und auch ein Kurani. Hier immerhin von Beginn an im Gottlieb-Beheimat-Stadion, hat aber trotzdem als schlechtestes Spiel einen Wert von 5150 Zuschauer mal in irgendeiner Runde von diesem UEFA cup in der Saison. Und auch da mal ein Anschluss im UEFA-Cup im Achtelfinale-Schluss, damals dann gegen Celtic Glasgow. 2008 ging es in den Wettbewerb als einziger Bundesliga-Teilnehmer. Das war, so wie, so wie ich das verstehe, auch ein anderer ui cup quasi, es war der letzte Jahr, danach war es vorbei, letzte Saison 50 Mitgliedsverbände der UEFA durften jeweils eine Mannschaft schicken, wir waren es eben, äh, aus Deutschland und hier gab es nur eine Partie für den VfB im UI cup an und für sich, das war gegen Saturn moskowskaya Oblast aus Russland, 1-0 dort verloren, Rückspiel 1 Minuten und eben in der Verlängerung dann durch einen 3-0 Sieg zu Hause durchgekommen, schön an einem Sonntagabend um 18 Uhr vor 12.000 Zuschauern am 27.07. Also Vogelwild dieses Turnier. Dann ging es eben weiter in Qualifikationsrunden für den UEFA Cup. In Runde 2 ist man reingestartet. 6 zu 2 insgesamt gegen Gyori Eto FC. Dritte Runde 4 zu 3 gegen Cherno Morevana. Das auch mit Spiel mit Pierre Taski, Pardo, Hilbert, Marika und Sami Kedira damals noch. Und das war das letzte Mal vor dieser Saison also vor dieser aktuellen Saison der Bundesliga, dass eben acht Teams europäisch waren. Weil wir kamen über den UE-Cup-Sieg, was ja schon wild genug ist, kamen wir rein. Aber Hertha BSC kam auch da einfach durch die Fairplay-Wertung in den UEFA Cup. Das gab es bis 2015, 2016, dass dadurch immer ein Bundesligist aus der Liga äh, in die erste Quali-Runde für den UEFA Cup oder in die Euroleague dann reinkam durch die Fairplay-Wertung. Wertung. Und in der Gruppenphase dann kam man als Zweiter durch von drei Mannschaften weiter. Gab damals fünf Mannschaften pro Gruppe, drei kamen eben weiter: Lüttich, VfB, Genua, Sevilla, Partizan, Belgrad. In der Reihenfolge schloss man die Tabelle ab. Und dann im 16. Finale war Schluss gegen sie in Petersburg mit 4 zu 2 insgesamt. Das war auch mein höchstes internationales Spiel mit dem VfB im Stadion, das Rückspiel, was auch mit 1 zu 2 verloren ging. Also ein sehr wilder Wettbewerb auf jeden Fall für noch mehr Spiel und eben krasserweise auch für mehr Sportwetten. Äh, der Umweg, um auch als Zehnter der Bundesliga die Chance zu haben, auch wenn wir es nicht geschafft haben, aber die Chance zu haben, europäisch zu spielen. Die Zuschauerzahlen sagen eigentlich schon fast alles, Sie sagen einem, das ist absolut ja, auch schon damals so war, aber heute würde man, glaube ich, das Ding auch sowas von sowas von auf die Barrikaden gehen, wenn sowas nochmal passieren würde. Bodenloses Ding. Wobei wir auch da sagen müssen, wir haben ja sowas ähnliches schon. Also das hat ja. Das, hätten wir sowas aktuell auch noch, hätte das ein, ein Sinnlosigkeitslevel das wahrscheinlich noch unter der Nations League ist, ja auch irgendwo mitten im Sommer noch das nächste Turnier reinballert, noch mehr Spiele für die Spieler, äh, eben auch wilderweise an Dienstagen, an Sonntagen, mit Anpfiffen um 18.15 Uhr und so ein Vollquatsch, mitten in der Sommerpause gegen Teams, die, wie gesagt, nichts gegen die Teams, aber keine Sau kennt, die keine Zuschauer anlocken, gar nichts, gefühlt keine Zuschauer da, wie gesagt mal 5000 Zuschauer in irgendeiner Runde gewesen, äh, aber nimmt man mit, weil so können wir so gesehen sagen, dass wir drei europäische internationale Titel haben. Wertvoller logischerweise sind die neun UEFA Cup Teilnahmen, zwei Europa League Teilnahmen, vier Champions League Teilnahmen und natürlich die zwei Finals, die leider beide verloren gingen, aber wir haben zwei Finals, UEFA Cup Finalist 1989 und Europapokal der Pokalsieger Finalist 1998 aber eben auch diese drei UE-Cup-Siege 2000, 2002 und 2008. Und damit war es es von dem Video. Gerne eure Meinung zu dem UE-Cup <lacht> irgendwie in den Kommentaren dalassen. Habt ihr den damals irgendwie groß verfolgt oder so, weil ich habe den gar nicht mehr richtig auf dem Schirm gehabt. Ich wusste, es gab diesen UE-Cup, aber ich wusste nicht, was es ist. Ich wusste nicht, was es für eine Bedeutung hatte damals. Deswegen das Video hier. lange fürs Zuschauen. Gerne das kostenlose Abo dalassen, wenn ihr es nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.